Es ist bestimmt allseits bekannt, dass die Stadt Wien ihr Wasser aus dem nördlichen Hochschwabgebiet bezieht und zwar seit über 130 Jahren. Was aber möglicherweise die wenigsten wissen, auch 30 Prozent des Grazer Trinkwassers stammen vom Hochschwab, der somit für die steirische Versorgung eine große Bedeutung hat. Eingerahmt vom steirischen Gebirg, dem Hochschwabmassiv, liegt das Trinkwasserschutzgebiet Hochschwab-Süd. Die rund 130 Hektar große Wald- und Wiesenfläche in St. Ilgen vereint landschaftliche und botanische Besonderheiten und sie schützt einen wertvollen Schatz. Unter uns ist ein riesiger Schotterkoffer und dieser Schotterkoffer wirkt einerseits als Speicher für das Grundwasser und andererseits als Filter. Und in diesem Schotterkoffer bewegt sich das Grundwasser ganz langsam, toll auswärts und einen Teil entnehmen wir. Das sind also 6,5 Millionen Kubikmeter im Jahr, die wir als Trinkwasser weiterleiten. Über zwei unterirdische Vertikalfilterbrunnen wird das Trinkwasser gewonnen und von hier aus bis nach Graz geleitet. Die Niederschlagsmessungen beweisen, um den Nachschub muss man sich bis jetzt weder am Berg noch hier im Tal Sorgen machen. Es verschiebt sich. Einmal gibt es im Frühjahr mehr Niederschlag oder im Winter. Dann ist er wieder im Sommer stärker oder im Herbst. Aber der durchschnittliche Niederschlag über das ganze Jahr gesehen ist immer der gleiche. Ziemlich der gleiche. Der bewegt sich zwischen 1500 und 2000 mm. Und Graz liegt so ca. bei 850 mm Niederschlag. Regnet es oben am Hochschwab, dringt das Wasser rasch in das Berginnere ein. Doch dann vergehen rund drei Jahre, bis es im Tal ankommt, wo es ohne Aufbereitung und ohne Desinfektion als Trinkwasser übernommen werden kann. Zweieinhalb Tage ist es dann bis Graz unterwegs. Da überbrückt das Trinkwasser 78 Kilometer Transportleitung. Und kann dabei aufgrund des enormen Drucks mehrmals entlang der Strecke zur Energiegewinnung verwendet werden. Die Kraft des Hochschwabwassers und die Landschaft rundum werden am 15. Juni, dem österreichischen Trinkwassertag, in den Mittelpunkt gestellt. Dann wird rund um das Hochschwabmuseum beim Bodenbauer 25 Jahre Trinkwasserversorgung Hochschwab Süd gebührend gefeiert. We'll